springe in die Luft hinein. Wenn ich's Liedchen singe, freu dich hell und rein. Wenn ich's Liedchen singe, freu dich hell und rein.